Hallo zusammen, da sind wir wieder. Marc hier und die Caro habe ich auch wieder dabei. Wir haben heute wieder ein interessantes Thema mitgebracht. Heute ist unser Thema. Wie stressig ist es eigentlich, eine Änderungshistorie noch mal aufzurollen und zu schauen, was dabei so passiert ist in so einer großen Änderung. Wir haben einen kompletten Änderungsprozess für uns mal durchgespielt und ähm, wollen euch jetzt mal zeigen, wie es bei uns so funktioniert, wenn wir damit nachvollziehen wollen, was in der, in der ganzen Änderung passiert ist. Caro, kannst du das für uns aufmachen? Auf jeden Fall. Ich übertrage meinen Bildschirm. Äh, Startschuss awesome. für das heutige Video, Marc, du hast es gesagt, ist äh, am Ende einer großen Änderung. Wir haben also all diese Schritte und zu denen wird es mit Sicherheit auch Videos geben auf YouTube in unserer Playlist. Schaut gleich nach. Ähm, ganz zum Schluss am Ende einer kompletten Änderung, wo noch der Kunde ganz zum Schluss nach der Designfreigabe eine Änderung eingesteuert hat, neue Requirements, veränderte Zeitschiene hatte. Ähm, das gucken wir uns heute an und zwar durch die Brille der Historie, dem sogenannten Change Log des ähm, APM-Prozesses. Und ähm, Mark, magst du kurz so die Kernaspekte ähm, mal ja, vorstellen, was für dich auf dazu jeden gehört? Fall. Um, hier Thema Nummer eins. wir fangen oben rechts an, die Lessons Learned for Continuous Improvement. Wenn man so einen langen Prozess durchgeführt hat, dann stellt man immer wieder fest, dass man vielleicht noch was angepasst hat, dass man noch eine zusätzliche Aufgabe gebraucht hat, vielleicht noch einen Loop mit integriert hat, vielleicht eine zusätzliche approval schleife braucht, man festgestellt hat, man hat bestimmte Abteilungen nicht eingebunden und all das, was man durchgeführt hat, kann man in unserem Tool einfach durchführen ganz, ganz einfach ableiten in ein neues Template und all diese Änderungen, die man als Optimierung durchgeführt hat, werden einfach mit einem ganz normalen Save-As-Button einfach neu abgespeichert. Dann kann das Template noch ein bisschen überarbeitet werden und schon ist man bereit, mit dem nächsten Template, mit den Lessons Learned drin für einen neuen Go-Live. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was soll man denn daran verändern? Warum brauche ich ein neues Template? Das ist ja das Schöne mit dem cineconnect APM, dass ihr auf einem standardbasierten Workflow anfangt und dann, wenn ihr im Tagesgeschäft eine Herausforderung habt, wenn sich etwas verändert hat, man kann ja nicht alles vorhersehen und das ist auch völlig okay. Dann habt ihr im APM eben die Möglichkeit, Tasks einzufügen, Tasks wegzunehmen, nochmal einen Loop zu ziehen. Dann kommt was Unerwartetes. Ja, dann passt ihr euren Prozess an. Und das ist das, Marc, was du ja auch sagst, wenn ihr im Nachhinein feststellt, hey, das wäre eigentlich super als neuer Standard, das, das könnte immer bessere Ergebnisse bringen als das äh, Template, was wir vorher hatten, dann speichert ihr es, ihr müsst es nicht nochmal irgendwie nachprogrammieren oder sowas. Und das ist natürlich richtig cool. Richtig gut. Und was auch wichtig ist, wir haben ein Team-Template, man sieht genau, welche... Ähm, Teilnehmer an dem Prozess teilgenommen haben. Dementsprechend kann man im Nachhinein einfach genau sagen, wer was gemacht hat. Dementsprechend gut, ist auch, gut ist auch, dass die Daten halt alle zur Verfügung stehen. Also Wenn ihr schon ein BI-Reporting oder sowas habt für eure monatlichen Auswertungen, für den Rest eures Business, dann ähm, braucht ihr jetzt nicht noch ein anderes Tortendiagramm von uns oder sowas aufmachen. Ähm, alle unsere Prozessparameter, die wir uns doch gleich anschauen, alle Zahlen, Daten, Fakten, die ihr sammelt in dem Prozess, können über OData-Services konsumiert werden. Das heißt, ihr könnt die prozessrelevanten Informationen in bestehende Reports einfließen lassen. Ihr müsst nicht was Neues machen oder nochmal zusätzliches Reporting aufmachen. Und von daher kümmern wir uns darum, dass alle Daten zum Prozess auch wirklich verfügbar sind, sodass ihr vollumfängliche Datenbasis habt. Ich finde es eine mega gute Sache. Da kann man einfach immer erkennen, wo überhaupt Leute fehlen. Ob vielleicht irgendwo einfach eine Abteilung es nicht schafft, die Arbeit rechtzeitig abzuschließen und wir deswegen im ganzen Prozess hängen. So ein Reporting finde ich auch immer gut und dementsprechend mit der ganzen Firma schneller zu werden. Auch die, auf Basis der Attribute, ne? wenn man sich jetzt vorstellt, wir kommen hier, wir haben Risikokostenmachbarkeitsabschätzungen, ähm, wir haben SOP vom Kunden vielleicht oder Meilensteine. Und äh, wir haben den Kunden dann sich auch als wichtigen Faktor. Und wenn man sich Auswertungen vorstellt, wie wie viele Änderungsanfragen kommen von dem Kunden, wie oft kriegen wir die Beauftragung, äh, wie hoch sind die Risiken, wie gut ist es nachher gelaufen, sind wir erfolgreich gewesen oder nicht, dann kann man auch vor einer Änderung schon absehen, okay. Ja, vielleicht lassen wir den Finger davon oder man steckt mehr oder weniger Invest in ähm, Anfragen. Also das kann ja auch alles eine Erkenntnis sein, die man da rauszieht im Nachhinein. Absolut und gleichzeitig sieht man einfach auch direkt, welche Objekte überhaupt mit der Änderung gemanagt mhm. werden sollen oder eben gemanagt worden sind. Die sind direkt an den Prozess angehängt mhm. und dementsprechend hat man auch den vollen Überblick. Eine Änderung wird ja prozessiert durch Tasks. Menschen arbeiten, Menschen geben wir Feedback, äh, Menschen ändern und, und legen Objekte an. Und all das, ähm, das wisst ihr aus unseren anderen Videos, all das findet man ja in einem Prozess und der Prozess, der wird nicht einfach gelöscht. Der ist auch immer noch da. Das heißt, die Bordmittel wie die grafische Prozessanzeige, die wir hier sehen, welche Tasks sind sequenziell parallel, in welcher Phase gelaufen, wer hat welchen Task bearbeitet und die Objekte und Attachments zum Prozess sind alle da. Die gehen nicht verloren. Das ist eine Brille auf die Historie. Und jetzt mache ich, glaube ich, das Changelog hier auf im Video. Genau. Ja, genau. Das, das ist eine ist andere Change Brille, die du aufsetzt, um nochmal auf den Da Prozess ist dann halt einfach im Detail aufgelistet, je Prozess, welche Änderungen es an diesem Prozess genau gegeben hat. Man kann sich seinen Prozess, den man analysieren will, raussuchen und sieht dann direkt, was zum Beispiel im Bereich Header, im Bereich Basisinformation angepasst worden ist. Man kann direkt sehen, wann wurde die Phase geändert. Man sieht, wann zum Beispiel auch ähm, Zusatzinformationen geändert worden sind. Zum Beispiel hier in unserem Fall Estimated Cost, Delivery Dates wurden geändert. Der SOP wurde sogar angepasst. Und hier auch das Risk Assessment wurde anders gewertet zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es ging von Low auf High, da so viele Änderungen mhm. reingekommen sind. Und das kann man direkt nachvollziehen. Man sieht hier die Dokumente, die dazugekommen sind genau. mit Timestamp. Per E-Mail einfach eine neue Spezifikation geschrieben, daraufhin Risiken hoch, ja. Kosten hoch, Machbarkeit runter. Hier hast du dann einen Loop eingefügt. Ne? Das kann man auch genau, nachvollziehen. Genau, wegen der Änderung habe ich den eingefügt. Ne? Ja. Der Kunde hat so eine große Änderung mit neuen Specs etc. Und hier ja. kann man dann sehen, welche Entscheidungen deshalb getroffen worden sind. Auf und? einmal war ein neuer China, neues Produkt war betroffen, ein neuer Vertriebskanal, Routing passte auf einmal nicht mehr. Also das hatte natürlich einen Impact auf die, auf die Objekte, auf den Umfang von dieser Änderung. Deswegen gingen auch die Kosten und Risiken hoch. Und ähm, das kann man ja alles nachvollziehen. Ja, also das ist das, der entscheidende Punkt, denke ich. Man kann hier einfach alles nachvollziehen. Man sieht einfach alles, was wir jemals in dieser Änderung hinzugefügt, geändert, gemacht, getan haben. Ja. Und deswegen denken wir, die sechs Punkte decken wir auch ziemlich gut ab. Wenn ihr mit CineConnect APM eure Änderungen macht, dann macht das während dieser Änderung Sinn, weil man eben alle Infos schon, wenn man Tasks zu bewältigen hat, wenn man seine Arbeit hat, sieht man das Input direkt in seinem Task. Das Output kann man, also sein eigenes Arbeitsergebnis, kann man den Nachfolgenden einfach bereitstellen. Man kann kollaborieren über die Feedbacks und es macht alles Sinn. Und je, je mehr Mühe ihr euch währenddessen gebt, desto leichter tut ihr euch im Nachhinein, Anfragen vom Management, vom Kunden zu beantworten. Hey, warum hat das eigentlich jetzt bei dem Änderungsfall warum hat das so lange gedauert? Ihr hattet doch was ganz anderes abgeschätzt. Oder warum ist denn das plötzlich so teuer geworden? Äh, der Kunde fragt ja auch sehr gerne. Also wie konnte das jetzt passieren? Und ihr könnt dann chronologisch filtern und sagen ja hier in dem Moment, wo das neue Speckbook kam, gingen die Kosten hoch. Timeline hat sich verschoben, Risiken wurden geändert, Konzept musste bearbeitet worden. 15 Tasks rein, 15 Menschen an die Arbeit, um das überhaupt alles einfließen zu lassen. Das ist natürlich schön auf Knopfdruck. Auf einen Blick, auf einen Blick. Ich kenne es aus meiner vorhergehenden Zeit einfach, dass man dann halt tagelang gesucht, gemacht, geschafft hat, drei Leute beschäftigt, nur dem Kunden zu erklären, warum es so gelaufen ist. Und dann guckt man in den Change-Log und denkt, Warum war es damals nicht auch so? Warum, warum, ja. warum? In das, dem Sinne? Das oder? nehmen wir mit, oder? Das nehmen wir genau. für diese Runde mit. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wir hören sowieso bald wieder voneinander. Also, macht's gut zusammen. Tschüss! Ciao!